Gegen die einen ermittelt die Korruptionsstaatsanwaltschaft, die anderen standen oder stehen bald wieder vor dem Richter. Die Rede ist von Jörg Haiders früheren Jüngern. Die meisten, die einst mit ihrem Mentor üble Sitten angeprangert haben, stehen ja mittlerweile selbst am Pranger. Ein Treppenwitz der Geschichte? Zumindest einer der Fernsehgeschichte, zeigt Ihnen gleich Klaus Dutzler. Wenn der Haider kommt, dann wird Ordnung gemacht. Dann herrscht Gerechtigkeit in diesem Lande. Dann wird ausgemistet in allen Bereichen, wo heute die Dinge daneben laufen. Dann werden in diesem Lande, meine lieben Freunde, jene wieder zur Ehre kommen und etwas zu reden haben, die diesem Land dienen, die für dieses Land etwas leisten und nicht jene, die sich aus den öffentlichen Kassen auf dem Rücken der Fleißigen bedienen. Heiders Bubelpartie: Aufstieg und Fall. Wie alles begann: Billardspielen mit dem Chef. Gernot Rumpold ist erstes Mitglied von Jörg Heiders Bubelpartie. Der Mann fürs Grobe. Universell einsetzbar, unbedingt loyal und zu jeder Schandtat bereit. Politik spielt eine untergeordnete Rolle. Ich war vorher immer ein sehr unpolitischer Mensch und bin in meiner Schülerzeit mit politischen Themen überhaupt nicht belastet worden. Und habe mich selbst auch nie damit belastet. Er hat schon ein bisschen was Idolhaftes an sich und das zieht natürlich auch Mädchen genauso wie Jungen an. Nachschauen, ob wer verurteilt worden ist. Der blaue Zampano in seinem Hauptquartier. Alle tanzen nach der Pfeife Gernot Rumpolz und Jörg Haider lässt seinen Chefbuben schalten und walten, egal was der Rest der Partei davon hält. Ja, wir sind ein junges Team, sind sehr fleißig unterwegs und müssen viele Dinge tun, die natürlich gewisse Leute in der Partei nicht freut, die halt weniger tun, als man von ihnen erwartet. Und jene haben natürlich berechtigterweise ein bisschen einen Missmut auf die junge Mannschaft rund um Heider. Ihr seht also, lauter junge Leid, äußerst dynamische junge Erfolgstypen, Wirtschafter, Unternehmer, Bauern, Ärzte, das kann nur gut gehen. Wir haben uns also viel vorgenommen und das können wir nur mit äußerster Konzentration, Ernsthaftigkeit und Disziplin schaffen. Disziplin in einer tragenden Rolle. Peter Westenthaler ist zweites Ehrenmitglied der Bubelpartie. Anfangs einfacher Kofferträger, später ähnlich skrupelloser Exekutor wie Vorbild Rumpold. Na, ich bin ein sehr politischer Mensch, ich bin auch im Landtag tätig in Wien und interessiere mich für alles, was mit Politik zusammenhängt, vor allem im freiheitlichen Umfeld und sehe mich so als politischer Mensch und natürlich nehme ich Kritik ernst und überlege mich, wie man es besser machen kann. Walter Maischberger, wo ist er? Wo ist er? Der ist schon heimgefahren. <lacht> Oder kann singen singen? Die Bubelpartie auf der Bühne. Parteikabarett vor dem Parteitag in Bad Gastein. Mit dabei das dritte Gründungsmitglied Walter Maischberger. Ein Lied ohne Unschutzvermutung. Fehlt nur noch einer aus der Stammmannschaft, das schillerndste Mitglied der Bubelpartie, Karl-Heinz Grasser. Der Autohändlersohn gibt anfangs den blauen Lieblingsschwiegersohn. Bei den Parteifreunden ist er nicht sonderlich beliebt. Einer ist aber schon damals der beste Freund. Diese beiden verstehen sich lange bestens. Erst die BUWOG-Affäre beendet die Freundschaft. Smalltalk anno dazu mal. Wir waren einmal drei Generalsekretäre, der Herbert Scheibner, der da unten sitzt, meine Wenigkeit, der Walter Maischberger. Er ist eigentlich der Einzige, der es geschafft hat, hier diese verantwortungsvolle Aufgabe auch jetzt eigentlich zu übernehmen. Es ist natürlich eine große Ehre irgendein Vertreter oder ein Sprecher der erfolgreichsten Wahlbewegung Europas zu sein und der Beweis, wie gut es angelaufen ist, ist hier, diese Messehalle, die voller. Bubenpolitik. Politik als Event Ideologiefrei macht sich Heiders Truppe daran, eine neue Ära im Land einzuläuten. Form vor Inhalt, aggressive Parolen schüren von Emotionen. Die Bubelpartie macht Jörg Heider zum Polit-Popstar. Parteitagsvorbereitung ohne Jörg Heider. Die Regie übernimmt wie immer Gernot Rumpold. Mal gehen wir das einmal alles durch, weil dann haben wir eh da Zeit, dass du mit den Einzelnen noch redest, wie ja, okay. wieder Tag ablaufen soll. Ja? Okay? Lass alles liegen und stehen, wir gehen einmal oben und kommen dann gleich wieder rauf. Wir gehen einmal alles durch, alles haben wir. Ja? Du das siehst, heißt, wie das funktioniert. Neu und anders. Die Heide FPÖ gibt sich als politische Alternative: keine Freundelwirtschaft, keine Korruption. Und die Protagonisten glauben dem eigenen Schmäh. Hi! Ja, natürlich durch in erster Linie nicht für mich selbst, sondern weil ich meine, weil ich noch etwas diesen naiven Zugang habe, dass man in dieser Republik noch etwas verändern kann. Wir sind, wenn man uns die Gelegenheit gibt, zur Gestaltung des politischen, gesellschaftlichen Systems in Österreich, dann auch bereit, das zu leben, was wir heute propagieren und was wir heute sagen. Das zu leben, was wir heute sagen. Der Wahrheitsbeweis wurde erst später nicht angetreten. Bis zur Regierungsbeteiligung im Jahr 2000 präsentiert sich die Bubelpartie weiter als besonders volksnah und besonders lustig. Zu Hause mache ich jeden Tag das Frühstück, Mistkübel, dafür bin ich auch zuständig und manchmal tue ich saugen auch noch. Das ist so der Großteil der Der Fensterputzen ist putzen, das mag ich nicht unbedingt und beim Kochen hat es keinen Sinn, weil wenn ich kochen habe, brauche ich es einfach nicht zu essen, also das bringt nichts. Aller Grasser mit Großmeister Rumpold, da kann es schon einmal vorkommen, dass dem politischen Jungspund die genaue Funktion eines Mikrofons erklärt werden muss. Ja. Okay. Ist das Perfekt. Perfekt. Strategiesitzung. Walter Maischberger sinniert schon vor 17 Jahren darüber, wie er sich heute das Leben hätte leichter machen können. Ich habe aus diesem besonderen Fall jetzt gelernt, dass man da... Was verteidigen muss, was selbstverständlich ist, dass man ehrenhaft arbeitet, äh, dass man leicht in den Geruch kommen kann, äh, irgendwo im Graubereich tätig zu sein und das Ganze eine schiefe Optik ergibt. Ich bin überzeugt, dass diese meine freundschaftlichen Dienste, die äh, ich da gemacht habe, äh, vor allem in einem falschen Licht, in einer schiefen Optik dargestellt worden sind und habe nicht die Lust, äh, in Zukunft mich für etwas zu verteidigen, was vollkommen in Ordnung ist. 1999. Die Bubel-Partie und ihr größter Erfolg. Jörg Haider erreicht bei den Nationalratswahlen den zweiten Platz. Kurz danach wird die Koalition mit der ÖVP besiegelt. Aufwärts gehen. Es ging bergab. Knittelfeld, Rücktritte, das Ende der Koalition und eine schwere Wahlniederlage. Die FPÖ zerstört sich selbst. Die Bubelpartie existiert nicht mehr. Nur einer formuliert den ewigen Treuerschwur. Ich bin stolz überstolz, bei dieser Bubelpartie dabei zu sein, weil das eine verschworene Gemeinschaft war, die in diesem Land sehr viel bewegt hat. Jetzt sind wir... Ernstzunehmende und geachtete Politiker, die das Beste für dieses Land geben wollen. Und jetzt? Vom Ruhm früherer Tage ist wenig übrig. Die Bubelpartie ist zerstritten, in alle Winde verstreut. Der Parteiführer ist tot, seine engsten Mitarbeiter in unzählige Prozesse verstrickt. Die Saubermänner von früher stehen ziemlich schmutzig da. Sittenbilder. Das war sie also, die Geschichte von Jörg Haiders Bubelparty ein Lied als Programm. Ich bin doch einer Wo was ihm mein ist ich schon, <lacht> Jetzt habe also hab ich halt festgestellt, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Gell?